hi und willkommen mein name ist Daniel die und ich begrüße euch zurück zu letzten pokémon schwert ja in der letzten folge haben wir die stadt spike fort betreten und ja gegen mary gekämpft gewonnen voll einfach und den Rest des Parts haben wir damit zugebracht einige unserer pokémon zu entwickeln so um die 20 23 oder 22 und wir haben nur eins gefangen als liebe ne? und ja wir schauen uns jetzt mal hier weiter in der stadt um und um das zu machen müssen wir direkt irgendwie die Arena Missionen machen, also ja. Interessant, also wir müssen schon hier rein, direkt Arena Mission, also irgendwie krass. So, der erinnerte Demon stellen müssen heißt. Nest, den gucken wir uns da jetzt mal ganz schnell an. Okay. Nummer 61. es wird sich verantwortlich dafür, dass Spike wird über keine Energiequelle zur Dynamaxierung der pokémon verfügt und so die Stadt aus Mangel an Besuchern an die Verfall preisgeben würde okay in erzähltes Gefecht neigt er mitunter dazu seine Strategien zu früh auszuplauern doch er ist stark genug, um dennoch den Sieg davon zu tragen. Seine wahre Liebe gilt jedoch der Musik und das Tent als Liedermacher ist allerseits bekannt. Aus diesem Grund wünscht er sich ständig seiner Schwester äh, äh, sich ein ständig, dass seine Schwester ihn als Arena leiter ersetzt. ich habe es im letzten Part schon gesagt, ne? ich, ich habe doch gesagt, der Typ ist irgendwie weiß nicht verwandt mit Mary. Dann gucke ich mal oben rechts das Zeichen an. Das ist, glaube ich, das Zeichen von Mary, ne? nur halt umgedreht, wenn ich mich nicht irre. Also ja, irgendwie, war Spiel zu viele Videospiele, habe ich so Gefühl. Ich, ich sehe immer bis offensichtliche aus einen Kilometer weit entfernt. Hey Ariea, willst du hier durch zu dumm? ich Will ich nämlich nicht durchlassen? Das ist eine klassische Putz situation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja gibt es nur eine lösung, lass uns kämpfen. Okay. Da sage ich dann das ist genau gleiche Zeichen nur halt umgerät geradax dazu glück für euch, dass ich dadurch ich her von lauch vorne ab in deren kampf pokémon ist Wie Du denkst am poké camping Denk mal an, Durchbruch. Ja, da wird ja alles der volltreffer. Wir haben so geführt, Spiel wird jetzt irgendwie nicht mehr so schwierig. da war schon Dein Bogen an meinen Verderben ganz einfach links liegen lassen. Ja, irgendwie schon ein Schlag volltreffer weg. ich habe mich zwar extra diese Wände auf diesen Lauer gelegt, um mich aufzuhalten aber Jetzt, wo ich vorher ist, das eher alles Jacke wie Rose. Ich muss dich wohl durchlassen. Ne? Los geht schon. der eine will gar nicht kämpfen. wie in so ein Querspende-Level. Ah. Man kennt die Attacke Lichtschild, der ist nichts durch. Im Gegensatz zu mir, naja, oder zumindest wenig. Man muss sein, den begnadeter Tänzer. Das hebt die Stimmung im Team hat wart, das ist ein unsichtbarer und Du kommst nicht daran vorbei. Sind wir auf eine Arme? Aber ich dachte, ihr wart die beiden von vorhin. Was haben wir denn da? Ein Challenger. Und du willst einfach so ihr durch. Dann musst du erst mal an team ja vorbei und das wird äh, nicht leicht. wenn Spike Ford ist unsere Revier. Wir haben also Heimvorteil. Sagt das Herr von Lauch, der euch mit einem shot hier kaputt haut. Ja. Ja von Lauch. Ähm, ja muss weg. Oh Gott Tiefschlag. Oh, naja ja um nicht. da habe ich bitte durch? Danke. Oh. Schwierigkeit vollkommen flöten gegangen aber ich hatte doch einen vorteil <lacht> aber ich hatte ja von lauch Mein pokémon findet das total stark so wie stark du bist sobald wir wechseln geht die neon tafel drüben an das heißt dass du weiter kannst But, wie können den die dadurch But. panty panty wie panty bonk erstmal eine Pause. Okay, ich habe sorgt für eine sehr einfache Arena. Ähm... Ole, ole, ole, ole, Wenn wir gerade zugejubelt haben, niemanden, wir waren einfach in Ole-Laune, Ole. -Laune. ole. Da wir ich erschreckt. Ehrlich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht von mir selbst, sondern weil die Landung so wie getan hat. Sei also gut und kämpft gegen mich, damit ich von diesen Schmerzen abgelenkt werde. Ja. Jeder Moment, den ich lebe, ist voller Schmerz. Ey, warum sind denn immer zwei von denen da und ich muss nur gegen einen von denen kämpfen? Okay. So, ähm, bist du weg. Du bist weg. Ich glaube, Herr ja, von lauf ist ein bisschen zu stark okay werden wir mal auswechseln schwert tanz ja macht den noch stärker mit 42 angriffe ja ich glaube obwohl heimzahlung ist ein ich wahrscheinlich nicht mehr so einsetzen werde der lieber Schwerttanz. Wohl eigentlich voll gar keinen Sinn macht. Na Flora, du lernst überhaupt nichts, Ich habe verloren und mein Bein tut auch wieder weh. zwei Schocks auf einmal. Ja, ich habe verloren, ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Das könntest du an ruhig ein bisschen würdigen. Ja, wenigstens zu meinem Bein jetzt ein bisschen weniger Also kann ich das weiter suchen. da liegt der Ball jetzt. Ich wollte schon sagen hat gerade noch ein Item und jetzt zerquetscht nee, ein paar Feier an erster Stelle. Äh. Ich kann meine Pokémon hier wechseln. was Mary gefühlt, wird irgendwie bringen. toppleber Leber, ja, nee, so schwer war schon auch nicht hier. So, überhaupt nicht schwer. Ich kann die ganzen Orte hier irgendwann mal betreten, aber... Du schon wieder. Wände, kommt mir doch nicht immer in den Weg. Hey, dein Pokémon pfeifen stimmt bestimmt schon auf den letzten Loch. Aus dem letzten Loch. Wir wollen berühmt werden, darum üben wir Tag und Nacht in unserem Backflip. Da staunst du was. Hey, schauen gefälligst wenn du fast ganz gestorben abgelenkt bist, kann ich dabei nämlich heimlich gewinnen wie nee, schon immer so eine matte mit mary drauf irgendwie irgendwie das schon mal bemerkt ich weiß auch nicht das ist die Bona. es geht los mary sogar gerade mary gesagt ja natürlich kommt jetzt irgendwann gegen dass ich keine chance ab aber machen wir mal ein bisschen spannend ich könnte euch einfach mit herr ja, von lauch kommen und die Dinger vernichten, aber... Machen wir es mal spannend. So, bitte macht kein Krit jetzt mit Schlitzer. Oder jetzt Eis ein. Okay. Gott. Und weg besser. So, er war doch ein bisschen spannender, ne? Boah. Raptor, Level 46. Doch wie schon vorbei? Echt jetzt? Echt jetzt? Believe it, Ups, ich hätte wohl an mein Kampf sie fallen sollen, als an meinen Backflip. Danke für den Tipp oder du hast einen neuen Fan in mir gewonnen. Na klar, die einfach so gegen die Wand von Pantimos. Hey. Okay, äh. ähm, Blackwing, du hast Münz amulett ausgerüstet, deswegen. Da geht es schon dazu. Arena, jetzt seht ihr mir so richtig rauf. Längst war als arena kannst du ja völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Tja, da musste dich enttäuschen. Falsch gedacht, muss ich dich enttäuschen. Hey, hey du bist Zingel. Wenn wir mit der fähig sind kannst du nach Hause fahren. Sowieso also nur einer von euch gegen mich kämpfen. fast hätte ich mal ein einzeln verpasst, aber ich um mich zu schminken war keine Zeit mehr. Ich wollte schon sagen, da sieht ein bisschen anders aus. Ja, sie sieht richtig, wir von Team Yell sind in Wirklichkeit die Arena Trainer von Spike Fort. Was? von Team Jell und Arena Trainer John von vorne nicht aus. What? Ja, verdammt, ich habe jetzt nicht auf den Doppelkampf mich irgendwie vorbereitet und ja, ich muss das Floras an erster Stelle Gott verdammt. so du bist auf jeden fall Ah, okay ja ich verstehe ja ich kann noch mal nicht schild einfach so weiß nicht so für diesen beide physisch ausgelegt soll es aber als aua wahrscheinlich flora auch auswechseln ja allein deswegen schon auch ja und deswegen Oh, Schnabel. Oh. Nicht schild hm? ah. Belebkraft. Ähm. Ich wird jetzt gefährlicher. So, ich kann es mir jetzt einfach machen. Mache ich auch. Herr von Lauch. Haben Sie gerufen, Sir? werde meine Pflicht erfüllen. Gewissheit, gewisshaft. Oh, oh nee, vergiftet nicht alle. War müsste so langsam. Blackwing ich könnte meinen ein Vogel aus reinstem Stahl oder ein bisschen schneller sein. Also ne? was mal auf hier, so macht das ja von Lauch. Ja zum glück habe ich jetzt schon mein team hier angepasst sag ich mal vor schnabel so drei schläge habe ich nur gebraucht um das wie ich zu erledigen was sagen sie dazu mein herr durchbruch ein schlag mein herr gott herr von why are you so strong Also ich hätte es viel besser gefunden, wenn du gegen uns verloren hättest. Habe ich nur als Mitglied von Team JL versagt und als Arena-Trainer? Ja. Passt mir doch egal, dass du gewonnen hast. Jetzt kriegst du es mit den arena dazu und der hat mächtig was auf den Kasten. Ich mache mir keine sohn Jeder weiß doch schon längst, wer hinter wirklich hinter Team JL steckt. Dass du mich ohne meinen team schwinke erwischt hast, kratzt dir kein Bestimmt nicht. und jetzt mache ich erstmal die Biege. Nutze Sicherheit. So. okay. Da jetzt. Weiß nicht. Okay, wir müssen ein bisschen ein so ein ganz kleines bisschen, ne? So habe ich wieder so aufgestockt. Habe so auf 20 erhöht. So, aber nicht alle komplett hochgehalten werden, ne? gegengifte müsste ich eigentlich noch haben ich habe die irgendwie nie ich schon seit ewigkeiten zehn irgendwie aber ich irgendwie noch nie so wirklich gebraucht also ja gut Hi. ich mal einen schritt entfernen Bitte was ihr könnt jetzt mal kurz den mund halten ich rede oder oh, du hast mich erschreckt du aber ich bin so wütend ich habe gerade verklickert bekommen dass bike für mich abgeriegelt wurde Zweifel geht es einfach immer weiter im Bach runter. Was unter dem arena dagegen nichts. Er tut so als wäre alles in Butter. Deshalb, deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Yelp verkleidet, um die anderen Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war keine andere Challenger in die Stadt oder in die Arena-Stadion zu lassen. Damit hätte Miss May vielleicht Spiel gehabt und die arena change ganz allein gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ gewesen. Ja, schauen Chance, den Champ von Thron zu stoßen, wäre ja, damit sowas von gestiegen. Ich fasse es nicht. Das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. denn vergiss diesmal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern. Oder in der äh, Wenn du raus herausforderst, freue ich ihnen so an, dass ich morgen keine Stimme mehr habe weil Sternpocken, nehmen immer kein ende als man Peco neulich was angestellt hatte war weiß nach ihrem waldrecht fast eingeschlafen äh, jetzt geht beim singen voll ab vor allem wenn er mit seinen punkt mal im chor abrockt so will ich so anfangen ich glaube ja nee, kommen wir haben schon irgendwie schaffen ich möchte ein Pokémon tauschen. müsste du deinen Raikadax gegen einen Pantemos aus der Kanto Region tauschen? Okay. Pantheon muss aus der Kanto Region, als er heißt, gibt eine andere Form bei Raikadax, also diese Entwicklung von Egal. Ja. Schon nichts. Das ein Mikrofon anstellen. muss ein mikrofon anständig von nix okay äh, endlich kommt mal jemand als erinnert bin ich nicht wirklich was zu gebrauchen musst du wissen ich hatte schon pein dass mir deshalb keine herausforderung würde aber dank meiner guten und habe ich die sache mit dem tor mitgekriegt ich die ganze Aktion, ja, aber so allein zu sein hat ganz schön in die Seele wehgetan. diese Stadium ist Dynamax leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß dran haben. Dann zeig mal. Ja, dann wollen wir mal. ich bin der arena von spike fort und begnadeter trainer von unlicht pokémon sagt man also im seite nennt man mich auch den wehmütigen mess dieses jetzt für alle die glauben mich in einem pokémon kampf besiegen zu können also für dich mein team kann es kaum erwarten jetzt wird gerockt spike fort arena alter es fordert dich heraus alter denn für musik in den Torn? Perfekt. Das ist ein bisschen Kampf hm? Dagegen habe ich doch was. Soll ich alle hören, sagt mit mir, los, ihre Keks Bedroer. Erstmal erstmal. <lacht> ich habe gesagt bedrohr. dumme leid Blackwing hat vorrang So borschnabel Schnabel. Ah oh, nee. Da der fast wehgetan Die die die oh Gott, der überlebt hat sogar. Ja, naja bedroht. Okay, sie wird nichts. So ich sollte mal eine Weile lang nichts drücken, weil die Kamerafahrten für mich mal interessieren. Manchmal sind die nämlich nicht schlecht. Oh scheint jetzt nicht spektakulär zu sein. Also was für ein Lied im Warum haben alle, die irgendwie was mit Team yell zu tun haben, voll die geile Mucken immer im Hintergrund. Maria hat auch ein gutes Thema. Da, oh Gott, du bist unlicht um sein. Mit deinen Fähigkeiten Umkehrung mit Kalamer kalam man euch ordentlich aufmischen. Ja so heißt der Teil. Noch mal Kehrtwende wende sehr effektiv weil ich glaube du bist psycho psycho nicht wie ist aus wie wasser aber ich glaube das ding war psycho okay ob es jetzt wasser oder psycho ist Little mary glaube ich die beste wahl in mary wie erst du hast teil genannt nach out Ich werde definitiv keinen attacke einsetzen, weil wie es wahrscheinlich zur Hälfte Unlicht. da also kann man ja Funkensprungen. Na, ist nicht Wasser. soll ich doch. Aha. Schwarzer. Oh gott. Geht einfach weg und dann kommt ein anderes mit in den Bildschirm geflogen. Ja, habe gegeben, nicht wahr? Barricadax. Hier kommt der Star meiner Band. sein Gellenes Röhren ist sein Markenzeichen Barricadax. weil das schon ein letztes. noch mal zur Not dat hier. Kann vielleicht ein Schaden, ne? Weiß eigentlich, das Ding Dinger ja krass drauf. Ich bin schon schon einem begegnet aber ich bin direkt bekannt hm. ist wahrscheinlich normal und nicht mehr ne? da kann man ja tiermat einer abblocker Okay, ich habe die Attacken von ihm mal ein bisschen geändert. Ne? aber Wir haben alle Zeit der Welt, also kommt Taucher. Blub. weg Weggesagt. Endlich hat er mal eine physische Wasserattacke. diese sind habe ich mir extra aufgehoben. Das Publikum wird durchdrehen. Next Strike. so viel dazu. Taucher. Gott, wird nichts so Was war das denn? Da. Okay, mal Steinhagel. Ich schlug aber schreck so zurück. Entweder das oder bis bist paralysiert. So oder so. Next right Okay, auf. Wow. Ich nicht gebrochen haben. Jetzt haben wir wieder die typische Situation. Der wird nicht paralysiert. Das Angriff, ein Angriff muss es ja noch aushalten können, ne? Na, komm er. Äh. Schützt sich selbst. Okay. Okay, Meinetwegen. Dann halte ich mich eben weiter hoch. dagegen also hier steinhagel damals zurückgeschreckt oder paralysiert oder irgendwas sehr gut Steinagel. Boom der lebt noch das gibt es nicht da. hat hier anvisieren feuer oben weg bist du das schon ein letztes pokémon gewesen blätter ne? sturm ja dann schon mal rückschluss denkt sagen stand, äh, ja okay ist nicht so ich greife sowieso nicht so oft an mit ja, wenn ich da mal angreifen dann sollte wenigstens weh tun sie also ja deswegen so, kann ich glaube ich derzeit beibringen mit der tm den, den, den, den. Ja, mir gibt es keine zugabe keine songs keine attacken noch keine pokémon was Es werden zwar alles stinken, aber was soll es? Grund zeigt sie ihn mit Tiefschlag und Toxin. Wer könnte diesen Kampf wohl am besten abschließen? Kommen ja, er von Lauch, ja, der wahrscheinlich das ganze Team von den hätte erledigen können. Ein Schlag da fehlt da auch noch. Da durchbruch, da müsste eigentlich neutral sein, aber was soll es? Oh Gott, der ist sogar schneller. Das kratzt dem Herrn nicht. Er ist das Licht gegen die Dunkelheit. Weiß gegen Schwarz. Weil in seinen Fisch war ja auch Schwarz. Weiß. lag Nein, Sir. Ich habe sie bezwungen. Ach ja. Er von lauch er theoretisch das ganze team von dem erledigen können aber was soll's aha meine pokémon ich habe alles gegeben Lass uns das irgendwann mal wieder wiederholen du wenn es ein haufen geld ich bin froh dass ich gegen dich antreten durfte meine pokémon scheint genauso zu gehen Das ist der Unlichtorden im Hintergrund. Okay, nur noch einer übrig und ja, alle Toxels das Album ist einschließlich Level 55. Fangen eine Uniform? Kriegst du auch noch? Und ich sollte die Dinger unbedingt auf meinen Konzerten verkaufen. Als nächstes freut mich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus. Das war schon ein bisschen bewegend, was den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach, was deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks von dir abschauen können. Wirklich, hm. es gibt da was, was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als arena von Spike gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Steht auf deiner Karte, du willst nach, du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig. Weißt du, dafür, dass du dich strikt deine Dynamax einzusetzen, hast du als Arena-Leiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruder Erz, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will auch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch eine leiterin sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass ich mal darüber überprüfen, ob das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Daniel. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Akka machen. Bis bald. Aber ich will zugucken. Nein, das Netz besiegt was hier hast du deine Themen zur Wiederholung. Standpauke, okay jetzt geht das Tor auf. Ja, hey auf Route 9 gibt es einen Notfall. Scheint so schlimm sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Du, da du hast Netz besiegt, schimpft sie und könnte Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich, bringe ich zu will ich aber jetzt noch nicht. Nein, du hey, Daniro, danke, dass du gekommen bist. Aber ich gehe diesen Lärm schon auf den Grund. Keine Sorge, ich will, dass du und Hop euch alle voll und ganz auf die arena Challenge konzentrieren könnt. Ich will noch, noch der, äh, pff, Es fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. Ach, warte, obwohl ich habe nichts gegen Drachen-Pokémon. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesen Lärm von eben auf den Grund geben. Ich habe keine einzige Eis- oder Drachenattacke, glaube ich. Also, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich, der Leon, der unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Kaboom, das kommt von der anderen Seite des Tunnels. Das ist mein Stichwort. Ist Champ Time. Okay, ich habe noch Zeit, irgendwas zu fangen. Ach was. Ich wäre Route 9 Tunnel, um Klaus City zu erreichen. Ich kann mich auch einfach dahin porten. Ich kann auch einfach den hier machen. Was soll das? Muss ich ein Extra durch? Egal. Ja ich würde sagen, das war war's für diese Folge. Ja, was mal sein. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. In der nächsten Folge gehen wir dann durch Route 9 wahrscheinlich. Diesen Tunnel. Vielleicht machen wir ein paar Pokémon im nächsten Part. Ich weiß nicht